Wie der Gomarodon Donald, Blizz, Bruder meint, sie Nummer eins, immer fokussiert Alles die geht locker unterwegs, denn ich hab zu viel Zeit drin investiert, ich hab mich früher ignoriert, doch jetzt kommt ihr zu mir, es ist anders herum Ich hab dich erkannt, wie passiert dich war Die meinte ist nicht dieses Feld das rum Ich Love mit großen Ego, was glaubt wer ihr seid Von mich ist was nicht eher ich werde keine Zeit Vor alles bin ich bereit Keine andere Option Immer bereit denn ich weiß es wird sich laufen alles locker, mein Herz ist so viel voller. Zu meinem Vater sag ich ja, hast dein Logo. Und auf bei ich komme aus dem ghetto. Gebe alles und erwarte keinen Applaus. Alles locker, mein Herz ist so viel voller. Zu meinem Vater sag ich ruhig ja, hast dein Logo. Und auf bei ich komme aus dem ghetto. Gebe alles und erwarte keinen Applaus Ja Bruder lass sie reden, denn ich leh mal wie Ich hab nichts dagegen, das sag nur wer sind sie kann ich auf jeden, denn viele sind gegen dich Sie wollen, dass ich aufgebe, doch wer sind sie? Me Papa, du weißt nicht, du hast alles nur für dich Me Alma, alles für deine Augen, ich bin ehrlich Du bist gefährlich, doch das macht dich so einzigartig Bleib bei meiner Seite und bereuen wirst du nicht Die lobe mit großem Ego Was glaubt ihr ihr seid? Von mich ist was nicht wo Ich werde keine Zeit Vor alles bin ich bereit Keine andere Option Immer bereit Denn ich weiß es wird sich lohnen. Alles locker, mein Herz ist so viel fuego Zu meinem Fall, den sag ich Ruhe, ja, hast ein Ruego Und auf, halt bei denn ich komme aus dem Ghetto Gebe alles und erwarte keinen Applaus Locker, mein Herz ist so viel Fall, go ja, Zu meinem Freund, den sag ich, ruhe, ja, hast dein Rue, denn ich komme aus dem Ghetto ja, Gebe alles und erwarte kein Applaus ja, yeah. wego, wego.